Grundsätzlich geht es natürlich darum, dass wir mit weniger Material für mehr Menschen bauen wollen. Wir sehen uns als Planer und Berater, der für die Endqualität einem Bauwerk steht. Im Sinne der Schönheit, im Sinne der Ressourceneffizienz, in im Sinne der Besonderheit. Das ist die DNA. Gestaltung und Ingenieurkompetenz im weitestmöglichen Sinn.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 Das National Museum of Qatar war sozusagen ein Meilenstein der BIM-Modellierung, denn es ist ein Pionierprojekt für die Integration und Erzeugung von großen Gebäudedatenmodellen. Klar ist, dass die größte Herausforderung tatsächlich die ist, den Klimawandel zu bekämpfen. Wie können wir Gebäude klimaneutral bauen? Wie können wir Gebäude ressourceneutral bauen? Und wie können wir insgesamt ein lebenswertes Umfeld in unseren Städten schaffen?